Guten Morgen, heute gibt es ja mal eine, ein eine kleinere Tour. Hm. Eigentlich nutze ich das Radl nur, um zum Laufen zu fahren, äh, Richtung Tegernsee. Und bin dann da bisschen auf Berg hoch, dem Wahlberg. Ich bin so richtig früh heute ist Samstag und daher so richtig früh. Ich glaube es ist 7 Uhr noch was. Das ist richtig früh ist nicht, aber es ist noch nichts los. Und ja, äh, hätte ich gesagt. Äh, Starten wir mal. Ich habe alles dabei, meine Laufschuhe, die Laufschuhe, die Laufschuhe. Und was ihr auch noch seht, ein neues Jersey von der schwedischen Marke Sieger, Wie auch immer man die ausspricht. Mega geiles Zeug. Schön, wenn man dann draußen ist aus der Stadt. Hier ist so wenig los, dass man vielleicht sogar noch ein paar Viecher sehen könnte. Weg nach Sauerlachen. Mann. Und nicht. Zu Kampen-Torati gehen wir jetzt weg. Aber es wird ja besser. Muss neu sein. Es zieht zwar ein bisschen zu, aber ein schönes Da ist eine halbe Stunde, vielleicht noch. bin ich am See. Da freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich jetzt noch in so einer ein bisschen laufen kann. So Bock drauf. Seit ich da bei meiner letzten Alpenüberquerung, der Film davor, seit ich da dann noch diese, so einen Berglauf gemacht habe und auch geschafft habe. 40, 17 Kilometern, obwohl ich da vor Monatelang ja nicht laufen war. Alles nicht die Höhenmeter, Aber war geil. Wunderschön. Genau. Seitdem habe ich Bock. Hier wohnt. Sofort. Sofort, sag ich dir jetzt. Gibt es eigentlich nur Friedliche? Der Tegernsee. Wunderschön mit der Bergkulisse Ja, das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich mit dem Radl irgendwo hinfahre um dann da hoch zu joggen auf dem Berg und da habe ich meinen Tegernsee ausgesucht, weil ich da eine Möglichkeit hatte, meine Radl safe abzustellen. Bei Bekannten konnte ich mich auch umziehen, war aber natürlich mega angenehm. rottach Tegern, also am Tegernsee, ganz im Süden, und von hier geht's los, äh, Erstmal dem mit Ich habe Pancakes mir geholt, gerade ein bisschen hoch. Und ähm, dann geht's los, dann laufe ich los, ähm, Richtung Walberg, um ein bisschen hochzukommen. Und es wäre dann das erste Mal, dass ich irgendwie auf den Berg hochgejumpt bin, also ganz hochgejoggen, auf dem Und ja, wie gesagt, seit meiner Iran seit dem letzten, auch, als ich da in Südtirol so einen wunderschönen Wahlweg entlang gelaufen bin, wie im letzten Video davor sehe Ja, hey, vielleicht ist das ja so ein kleines Hobby von mir, was man halt auch in einem Tag unterbringen kann und wo man halt immer wieder nach Hause kommt. Das ist natürlich ganz nett, wenn man auch solche Hobbys hat, die weniger Zeit für braucht Ich esse jetzt was und freue mich Gleich so zu, It's glad of the Ist er. Sie. Ich hoffe, ich verbacke nicht so beim Laufen. Ich ein bisschen schneller zu gehen, aber ist so steil hier, dieser Weg, heftig. Ich bin jetzt seit der Talstation 400 Meter ich hätte mir gesagt, zu drei Viertel bin ich schon gejobbt. Mega langsam, aber ja. und seit der Ahnung. wahrscheinlich noch mal 100 Meter mehr. Und ich glaube, jetzt müsste ich noch so 300 haben, bis ich wenn wir bei bin und 500 bis zum Meer. Aber jetzt hier auf dem Abschnitt ist gerade wenig los, oder gar nichts. Das das so kurz Mittag ist, ist super. Ja, hier kann man jetzt auch nicht schnell laufen. Ich zumindest nicht. In der Technik die wirklich sehr bescheiden. Ist. Ich setze halt einen Fuß nach dem anderen ab. Ähm, mit der Kamera in der Hand kann es nicht mehr gehen. Aber, ja, es ist wirklich toll hier. Und konditionell habe ich jetzt schon ein guter Marsch da oben. Ähm, war aber sehr schön. Ich Kaffee getrunken und Das war auch das einzige was ich mir leisten konnte, denn ähm, ich habe ein Problem mit meiner EC-Karte gehabt. Ich habe dummerweise ja, eine defekte EC-Karte mitgenommen und somit konnte ich kein Geld abheben, hatte nur 20 Euro dabei und großzügig wie ich bin habe ich ja äh, Pancakes mitgekauft und einen Kaffee im Tegernsee, 12 Euro weg. Da wusste ich noch nicht, dass meine EC-Karte funktioniert hatte ich nur noch 8 und das hat jetzt genau das gekostet hier, der Kaffee hat die Spitze. Ja, jetzt hätte ich natürlich irgendwelche Leute fragen können, sie, ob sie Wenn ich ihnen per PayPal was überweisen kann und sie ist mir im Park in den Werbestuhl gegangen aber ich bin da irgendwie so mal <lacht> äh, Ja genau, jetzt gehts mal wieder runter, nach Hause, passt auf Wenn das jetzt mit dem Trailrunner von euch sieht, dass ich dann denke, also, Entschuldigung, mein Freund, es handelt sich hierbei nicht um Trailrunning, das ist Trailwalking, wenn wir nach dem Nordic Walking stecken, ihr müsst bedenken, ich wiege 100 Kilo und wenn ich einmal stolper, 30 ich mir ganz so. Und jetzt entfüge ich euch kurz in das Thema, was mich in meinem Leben eigentlich schon am längsten beschäftigt, nämlich die Formikologie, also die Ameisenkunde oder Wissenschaft. Und hier sieht man jetzt den Kampf David gegen Goliath, äh, nämlich die kleine Ameise, eine Lasius, und die große Ameise, eine Serviformica, ähm, kämpfen um den gleichen Regenbogen, den gleichen vertrockneten Regenbogen. Zur Taktik der, der, der großen Arme, also der Serviformica, ist es, rumzufuttergieren, also nach Nahrung zu suchen. Und wenn sie dann was sehen, es sofort ganz schnell wegzutragen. Ähm, wohingegen die Lasius ähm, einfach ganz normal versucht, es vorzutragen, eventuell auch Verstärkung zu holen, um es dann abtransportieren zu können. Was interessant ist: Die Serviformica ist extrem. Äh, ja, nicht dominant, sondern die haut sofort beim kleinsten Wuchser von anderen Ameisen ab, aber gleichzeitig, wenn sie bemerkt, dass andere Ameisen eine Beute transportieren, irgendwo hin zu, zu ihrem Bau, dann versucht sie denen diese Beute streitig zu machen, indem sie ganz schnell hinrennt, quasi die, die anderen Ameisen überrennt, den Regenwurm jetzt in diesem Fall, dann schnell zu packen und einfach zu 30 cm weiter zu schleppen und dann sofort weiter. Das ist deren Taktik, also quasi so ein Überfall einer Karawane und das ist immer sehr interessant zu beobachten, weil wie man sieht, kleinste Muxer von der kleinen Lasius ähm, und sofort ist die große weg. Kleine Entführung in die Formikologie. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ja, Verkehr ist schon, Aber trotzdem ist es schön. Passen auch alle auf. Sieht man schön. Guter Abstand. So, jetzt bin ich wirklich froh, wenn ich im Badöls bin. Ist nicht mehr lang. Und dort auf mein Schwesterherz treffe, die mich dann hoffentlich versorgt. Mit ihrer EC-Karte versorgt mit Leckereien. Weil ich habe heute nichts gefrühstückt, außer diese Pancakes, zwei Cappuccinos und zwei Riegel. So Kornis. Das ist alles, was ich heute gegessen habe. Das ist ein bisschen wenig. Ah, ein Stück getrocknete. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemand erkennt. Ja, sag könnte man nicht. Freunde, jetzt beginnt der schönste Teil von dem Weg von Bad Hölz nach Hause. Es ist so schön hier. Diese Weiden, Die Kühe. Die schönen Zäune. Bisscht. Ja. ist gut. Ja, mal Das ist jetzt ein Schaut mir schon nach einem guten Niederschlag aus. Keine Regen, dabei geht aber nichts. Also es ist so warm, dass man gleich ist. Jetzt habt Duster. da drin. Aber natürlich bin ich zu faul, meine Sonnenbrille auszuziehen. Das kennen wir bestimmt auch Ja, Das ist von nicht Ihr was ist denn da los? Okay, die Zugspitze. Genau jetzt in der Mitte vom Bild. Nein, Sieht das pervers aus. Wie schaut es da aus? Meine Schuhe. Ich schätze was. Wunderbar. Das könnte ich da schon wieder stunden stehen. Ich möchte ja auch heim. Ah, jetzt. Ah, Regentropfen. Naja. Ah und mich wieder aufs darf schön langsam kickt Wir kicken die zwei Stück Geht's nach Schäftladen runter. Wunderbar. Vor allem jetzt kommt eine traumhafte Allee. Also sowas rein. Also sowas. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Und dann ist dieses, äh, dieses Kloster da. Mein Gott, ja, leck. So. Ah, ist das geil. Wunderbar, wunderbar. Ich bin jetzt dann demnächst daheim. Ich habe jetzt dann doch über, war jetzt über 70 Kilometer. Ich glaube 80 habe ich noch. Und dann 2 äh, Stunden 45 habe ich gerade. Ähm ja, war jetzt anstrengend, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, es ist gerade so mega geil. Mega geil, hat geregnet. Ich ähm, bin ein bisschen erfrischt und da wirklich heiß und ähm, dann ist so ich mich ganz gestoppt weil ich mich zwei auf dem Portekplatz so komisch angestellt haben ähm, ja es ist so schön gerade irgendwie so ist das politisch. und jetzt ist meine Kondition auch wieder halbwegs okay. ich fühle mich wieder fit Beine passen auch ich habe noch ein bisschen Energie in mir drinnen von den zwei Kuchenstückern da, da in Bad Fölz festlich übrigens und danke Schwester, Herz dass du mich eingeladen hast und ja äh, ich denke irgendwie ewig weiter fahren zumindest regen wir mir das gerade ein weil ich weiß, dass ich bald daheim bin over and out hätte ich gesagt war irgendwie cool, ein cooles kleines Abenteuer, Abenteuersau, anstrengend und aber wunderbar.